Meine Batterie leiste Flash gerade. Ich glaube ich werde es nicht schaffen. Die Batterie einfach nicht reicht dazu. What the fuck? Habt ihr das gesehen, da war, da war Shadow Bonnie? Da war fucking Shadow Bonnie. Ich glaube hätte ich ihn nicht angeflasht hätte mich umgebracht hätte mein Spiel ich meine nicht umgebracht kein Jumpscare oder so sondern hätte mein Spiel einfach am Abstürzen gebracht. Oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen, ich habe das noch nie gesehen, miterlebt. Das äh schöne Bonnie in dem Gameplay oder halt im normalen Play wie bei mir einfach so auftaucht. Es ist fünf Uhr morgens, meine Batterie leistet wird einfach ausgehen. Oh, sie ist leer. Sie ist leer. Fuck, ich bin tot. <lacht> ähm, heil Monika, willkommen dazu Nationalsozialismus. Auf, nein, Hör auf. Drachenlord, Tanzverbot Skandal. Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. Gehabt euch wohl euer Herr News Time? Gibt mal bei YouTube Herr, Herr Reichstime eines Lustiges. Ah ja. So, letzte richtige Challenge. Freddy Circuit. Freddy taucht auf, ist genauso wie Bonnie und Chica. Ja. Einfach Maske immer wieder aufziehen. Äh, Foxy halt immer wieder flashen. Das Ding ist aber Foxy auf, auf 10: Das heißt, er wird sehr, sehr aktiv sein. Und Balloon Boy ist auch aktiv. Heißt, wir müssen nach links gucken. Toll, Freddy kommt von der Mitte. Das ist das gleiche wie bei Freddy und so. Und Golden Freddy einfach die Maske immer aufziehen. Ihr wisst Bescheid. Heißt, wir müssen auch nicht nach rechts gucken. Wir müssen immer nur nach links gucken. Keine Ahnung warum. Wir wollen einen, so einen Table einfach nicht Warum hast du jetzt eine Maske aus? Okay, alles klar, nicht mehr. Dann, dann sind alle hier, guck mal. Die beiden sind auf 20, Freddy und Toy Freddy sind auf 20 und Foxy, Balloonball und Golden Freddy sind auf 10. Oh mein Gott, der Game Master ist bei mir angebrochen. <lacht> oh! Der Game Master. Oh mein Gott, Leute, der Game Master wird mich anspulen. Hilfe, oh mein Gott! Leute, ruft die Polizei! Ja, ruft nicht die Polizei, das wäre das wär viel zu einfach. Nicht Circuit, Zirku, Circuit, Sagst du das mit Absicht? Ach so, Circuit! Ach so, Circuit! Ich hab, ich hab Circuit gelesen, ich bin dumm, sorry. Was machst du da eigentlich gerade mit mir? Hilfe! <lacht> Piss dich! Geh raus, heil Danny! Heil Danny! Heil dir, Danny! <lacht> <What the> fuck? <lacht> so, jetzt haben wir noch so Gefecht gesetzt, super! Kannst du bitte einfach gehen, ich versuche ganz normal in das ist voll peinlich. Haha, <lacht> <lacht> Danny mach weiter. Oh nein, mach weiter. <lacht> Danny mach weiter, 110, 113, 10. was? Was denn? auf! Wenn ich rum weiter rumschrei, dann hört uns meine Mami. <lacht> <lacht> ah nein, auf! Oh, Güte, da ist er ja endlich weg, ey. So, beleuchte wieder schön rein. 1117. Was? So, Danny, komm mal rüber zu Polen. Der hat mich schon geklaut. Da kann ich nicht zu holen. <lacht> Egal, komm, lass mal. Machen wir weiter mit der. mit Freddy's Zirkus. Wir sind jetzt Leute im Leuten Zirkus. im Zirkus. Boga, Das ist laut gesagt. Was habe ich laut gesagt? Was? Warum sehe ich mir sowas an? <lacht> Hi, Hi. Adfrax, willkommen zum Stream. Oh, Freddy ist da. Umgeben, oh, Master belästigen mich im Stream. Five Nights at Freddy 3 Uhr nachts. <lacht> Wer keinen Alter? Nee, morgs morgs müsst es auch machen. Danny, mach weiter. Heute. Oh. Alright. So, wie findet die Beleuchtung? Ihr müsst jetzt mal sagen. Das ist mir wichtig. Ist denn Maus anders oder bin ich einfach nur dumm? Oh, Bitch ist wieder da. Banon, Bitch, Billy Boy. Jetzt ist er weg? Ei, war oh, ich niemand da? Und ich war jetzt viel zu langsam, das war dumm. Jetzt? Nein, immer noch nicht? Oh, der ist weggerannt, okay. Und er versteckt sich hier im Raum. Oh, Golden Freddy, hi. Eine morgens schon, war es so schnell. Damn Balloon Boy ist jetzt da Vielleicht geht der gleichzeitig mit dem Toy Freddy weg, das wäre nice Ich lies mir gleich den Chat durch, bitte hab Geduld Ich bin gerade mitten in einem horror und ich will es schaffen Das glaube ich verständlich, oder? Die, ach, die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, hi. Was ist Community? Warte, ich muss was durchlesen. Moment bitte. Bitte bleiben Sie dran, bis der Teilnehmer frei ist. Mike, Mike, Mike, ergeben Miki, Miki, Miki, ja, komm hier, warte, eine Momente, bitte. Ich bin noch unterwegs in einem Videogamme. Alter, warum bin ich so langsam? Hilfe. Ich mich selber voll auf. Na ja, so, easy, easy. Kann ich mir mal deine Community ausleihen, damit das Video mit mit dir geklickt wird? Heißt, das wird jetzt genau machen? <lacht> oh, die Musik ist ruhig ist gerade keiner da war jetzt wieder und oh damn das war zu spät das war zu spät das war zu spät oder nie war es nicht Leute das war fast zu spät oder ich glaube da war gerade ein Grafikbug mit der Batterie weil die ist gerade irgendwie voll, voll komisch und hat so eine komische Animation oder so gehabt sie etwas leerer ging keine Ahnung was er seltsam. Hier wird Gommel dem vor in Gott, der Armer Max Er guckt Gommel noch nicht an einmal. Ey. Also hat ich meine, er hat ihn früher nicht geguckt. Natürlich gucken wir ihn alle nicht mehr aus Gründen. Äh, wir schieben deine Abos auf meinen Kanal. Wieso nehme nicht die Abos und schieben sie woanders hin? Oder schiebst du den gleich auf in den Aal? Was? In den Uranus, in den Aranus, was? Was ist das? Aller was? Oh, yeah. Hi! Elektro perfecto, hab ich recht mit Sie? Mal gucken wir eigentlich wieder Gommaree. Sie. Also bis jetzt ist es einfach viel einfacher als ich dachte. Muss ich ehrlich zugeben. Ich dachte es wird viel, viel schwerer. Aber nicht so fordert werden, Mike. Von 4 Uhr bis 6 Uhr kann noch einiges, einiges passieren, du. Hey ho fortnite Freunde, komm mal die 2018 und 19. Und wahrscheinlich auch die restlichen Jahre. Aber Golden Freddy war nur am Anfang voll aktiv. Jetzt ist er gar nicht mehr aktiv. sind wir immer so bei dem. Kann das sein? perfekte, Ja, Mann. Das würde wahrscheinlich äh, Drachenlord auch sagen unserem nächsten YouPorn-Video was? Das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Das war nur in meinem Gedanken drin irgendwo so als Idee. Also nicht als Idee. Jetzt mal. Das habe ich gerade da gemacht. Das wollte ich nicht. Sorry. So fünf Uhr morgens. Ich wollte gerade sagen. es mal fünf Uhr morgens. Warte, oh, du so. Na. er weg? Yes. Okay, oh ich habe mir nicht sicher. Lass mich aufladen. Danke, danke. Ihr seid Ehrenmänner. Walla. Ehrenmann. Ich habe gerade nie, ich habe Minecraft nie gespielt. Ich werde Minecraft nie spielen. Ich habe es nie gespielt und es auch nicht tun. Warum nicht? Das ist eigentlich ganz lustig. Also ich mag Minecraft. Natürlich hin und wieder waren da so Punkte, die ich gesagt habe, ja gut Minecraft, ne. Ist nicht mehr so das Gelbe vom All, wie es mal war, aber... Ja, ich glaube, das war nur, weil der Hype halt zu Ende war und wie alles wie da drunter glitten hat wegen Fortnite. Also ich glaube, es hat nur daran gelegen, dass ich Minecraft für eine Zeit lang nicht mehr so geil fand, weil einfach alle die mit Minecraft zu tun hatten nur noch was mit Fortnite zu tun hatten und nicht mehr mit Minecraft. Das weiß ich nicht. Ja, Fortnite hat mein Leben verändert. Good. So eine Flashlight gibt jetzt komplett den Geist auf gleich. Aber ich hab's vorher noch gesagt, easy peasy. Ihr habt keine Chance gegen meine krassen Skills -Summoner. Yeah. Ja. Alright, was haben wir dafür bekommen? Danach gucke ich noch mal zu den Chat. Ich habe nur so ein teilweise gelesen, was ihr geschrieben habt. So, unser Preis für die letzte richtige Challenge. Oder letzte Challenge, das andere ist ja mehr so... Ach, keine Ahnung, ich in eine andere Kategorie stecken. Das ist Freddy! Freddy! Freddy, alter Junge! Guck mal hier, die ganze Cast. Dann haben wir noch Ballonboy und hier, Toy-Bonnie. Oh, das ist doch super, das ist doch... Das ist doch süß. Das ist doch süß, das ist doch süß.